Was geht ab Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrschul. Nee, Fahrstunde. Ja. Heute machen wir Fahrstunde mit Simon, der macht Prüfungsvorbereitung. Wir bereiten uns auf die praktische Prüfung vor. Mit Simon, wie das aussieht, erfahrt ihr in dieser Folge. Gib doch Gas. Mach mal. Wie oh, ihr das, ja. <lacht> Wenn die Verkehrslage es zulässt, fahren wir weiter. Innenspiegel, Spiegel, -Spiegel Schulterblick. Auch hier im Parkplatz. Ladies and Gentlemen, every time, wenn du mich nachts wach machst und sagst, Rob wo lang, dann sage ich Innenspiegel aus, Spiegelschulterblick, wir fahren rechts weiter. <lacht> Was machen wir jetzt? Wir fahren erstmal weiter. Ich bin das erste Mal in meinem Leben auf diesem Weg hier. Also, äh, oh, ihr seht schon, wird ganz witzig. Viel Spaß, dranbleiben. Aber erstmal Intro. Straße. Verlassen bedeutet immer rechts ab. Links und nie verlassen. In Deutschland gibt es noch eine Auswahl, die ist links. Ich so, nee, nee, nee. nee. das ist ja nicht Ja, ich hab's. Heute ist trocken. <lacht> so ist die Straße. Wir fahren äh, Richtung dortmund derne weiter. Du siehst, wo das ist. Ja. Okay, dann schmeiß erstmal einen Blinker. Wir blinken hier drei Minuten lang. Beobachte, fahr ganz normal weiter. Beobachte auch das. Bleib ganz normal am Gas. Nicht zu langsam werden. Wenn du sagst, es ist cool, machst einen Seitenblick und gehst dann drüber. Aber langsam. Cool. cool? Cooler, als wir am ersten Mal. <lacht> die Ausfahrt immer ungefähr 50 und dritter Gang. Aber erst die 50. Kontrollieren. Kontrollieren. Reicht. Reicht, reicht, reicht, reicht. Und jetzt in Ruhe dritter Gang. Nicht zusammen machen. Wenn du zusammen machst, gibt es Gott am hm? Müll. Am Anfang der Kraftfahrstraße war unbegrenzt, ja. Äh, macht aber keinen Sinn. 120 ist cool. Ja. Links fahren wir Bringt ja nichts, wenn du dann da auf einmal beschleunigst auf 200 und 30 Meter später ist 120 und du musst ja wieder eine Vollbremsung machen. Wenn der Blinker ausgeht, nochmal blinken wenn es dir auffällt. Mhm. Wenn es nicht auffällt, weiß dich der Prüfer wahrscheinlich drauf. Ich die hier die nicht drin, oder wenn ich kurz die jetzt trete. Jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr. Klimatisierung. <lacht> <lacht> Klimatisatia. Und Stoff, alles rein. Epo. <lacht> ja, um ja, wir was was ja, ich habe ja auch nie um 13:30 Uhr Feierabend. Ja, du hast ja ein Auto. Mein Gehirn ist auch schon frittiert hier hinter der Scheibe. Oh ja. Wie heißt das? Ich bin froh, dass ich rechts und links noch auseinanderhalten kann. Aktiviert die Glocke! <lacht> so, dann fahren wir rechts weiter. Gerne den Fuß auf die Bremse legen und weit nach links gucken. Genau. Wir fahren jetzt geradeaus weiter. Nicht pushen, erstmal die Straße überhaupt überblicken können. Dann ist er bei mir verkehrt. <lacht> Tut mir leid, Sie haben meinen falschen Beruf ausgedreht. Herzlich willkommen, schleien sich gut an. Die Notwesten befinden sich unter Ihrem Sitz. Wenn Sauerstoffmasken runterfallen, bleiben Sie ruhig. Die Corona-Bruder ist gerade nicht sparen. hobi <lacht> so. so, wieder ernst jetzt hier. schön Sechs Kanten, jetzt mit ins Becken, also Hilfe! So in etwa. So, dann springt der, <lacht> der Wadermeister, sagt: so, Kein Problem, ich hab einen Öffner. <lacht> ich, bin, ich bin ja jetzt dort noch da, nochmal in der Ausbildung und ja. bin, ich kann schon, wenn der Betrieb es zulässt, kann ich schon schwimmen gehen. Aber in der Regel bei so einem Wetter, vor allem wenn er dann draußen ist, lässt der Betrieb das natürlich auch nicht zu. Ne? Aber äh, im Becken bist, kannst du ja auch viel schneller retten. Ja. Wie ein Delfin. <lacht> und dann rechts weiter. weiter runterbremsen ganz easy. Auf jeden Fall zweite Gang, ja. Schulterblick hast du einen. Langsam auf Kupplung los, ne? ja Joa, wenn wir da nicht geschafft Cool ja. bleiben jetzt. Wir waren ja auch gerade am Schönbecken mental, deswegen ja. wieder back, back to the streets. Äh, die nächste Straße rechts kann man nicht gut sehen. Konzentrier so dich drauf, dann erkennst du die. Die nächste Straße rechts. Ja, ich hab's jetzt nur erkannt wegen dem. Dann schalten. kann ich nicht schalten. Blinken. Blinken? Du bist ja, ja schon im zweiten. Blinken. Wir nehmen den Papiercontainer stehen und parken dahinter. Okay? Ja. Jetzt schon blinken. Und hinter dir kontrollieren. Denn es ist egal, wohinter du parkst, wenn du dir das merkst mit dem Ende von irgendwas an dieser B-Säule. Dann ist alles cool. Denk dran so langsam wie du kannst. oder was weiß ich. Und dann einfach langsam. Ja, ja, also das ist jetzt noch ein Meter Platz, ne? der ja nicht, nicht erschreckt. Dass du hier nicht reinkommst, heißt ja noch lange nicht, dass du hier nicht reinkommst. Mhm. Hält dir das bis jetzt? Geht so. Was ist denn, wenn du jetzt den ersten Gang nimmst und vorwärts fährst? Das wollte ich jetzt gleich machen. Cool. <lacht> ich frage jetzt so, wie lange du noch gewartet hättest, weil ich zeig dir was. Ja. Hier ist schon der Bordstein. Aha. Hm? Also, also. Viel weiter welches? Nee, nicht mehr. ich hatte jetzt gerade vor allem hier drin gesehen, dass ich schon so viel Platz auch habe. Ja. Und jetzt äh, wollte ich tatsächlich gleich umswitchen. Das wäre gut. Das gleich einfach ins Jetzt transformieren und dann. <lacht> Genau. Und nicht mehr unbedingt näher an den Bordstein fahren, sondern nur noch gerade fahren. Warte gerade. Das Lenkrad, ja. Jetzt ist so und so passt. Ich mache nochmal die Tür auf, dass du das nochmal sehen kannst. Mhm. Okay? Mhm. Ja, gut auch. Alles klar. Wenn die Verkehrslage es zulässt, wollen wir weiter fahren. Ja, das darf ich doch aber auch selber entscheiden. Ich würde jetzt gerne hier noch... Weil rationale. er ja, ja, ja, schön am Gucken, wo ist das schon? Na, ja, stopp, stopp, Was denn? Ja. Und nicht lenken, schön gerade machen die Räder. Ja. ja. das war so richtig gerade, wann ne? kommt der Effekt, dass er nicht im, im mhm. Rückwärtsgang ist, ne? Mhm. Das ist halt auch so, die Prüfer warten dann auch sowas. die sehen das jetzt schon. Denken sich so, oh, der Container. Ja, yeah, okay. Und meine Füße sind halt komplett... Und du denkst ja, oh, mein Auto... Nee, ich, ich bin halt schon so... Tier Cobra 11, Meine Fehler yeah. gehen schon so langsam raus yeah. und wenn du dann... Ich bremse halt wirklich, wenn da nur noch yeah. ein Pfandkupon zwischenpasst. Nicht mehr viel, jeden. Ne? Wo muss der Fuß sein? Wir wollen dann umkehren und zwar... Hier, dann so parallel zu dem Bordstein. Du bleibst einfach ganz normal hier einfach stehen, linker rechts genau. und dann umkehren. Dass du hier wenden kannst ja, und du ja. so einen Kreis fahren kannst, weiß ich selber, das ist. schon klar, genau. Diese Special-Fähigkeit, die brauchen wir weiß. Lass dir Zeit, langsam, so langsam wie es geht. Wie beim Bergparken, genauso. So langsam wie es geht. Versuch hier nicht ganz so weit weg zu fahren. Also dass ich quasi hier die, wie als wenn ich die Kurve fahren würde, wenn ich raus Nur rückwärts, ja? genau dass jemand, jemand trotzdem noch hier reinkommt, während du dein Manöver durchziehst und wir nicht hier komplett den ganzen Platz, ja. sagen wir mäßig sperren müssen. Ja. Wo oh, fahren wir lang? Ach so, ich habe den schon alles gemacht, hast du noch wieder nicht gesehen? Ich wieder nicht gesehen. Ah, der passt nicht auf. Ja. Müssten Sie auch gerade an Brüste denken? <lacht> <lacht> Das hier ist übrigens fast das einzige Gebiet, das ich kenne. Ja. Wenn du jetzt gerade ausfährst, wie schnell darf man da fahren? Ja, wenn du das schon jetzt sagst, dann wahrscheinlich 50. Da steht ja kein ist auch genau richtig. Das ist das einzige Gebiet, fast das einzige Gebiet, das ich kenne, wobei 50 km/h rechts vor links ist. Jetzt habe ich gerade, hab eigentlich hier ein Schild das heißt übersehen? Vorfahrt Gewehren, ist jetzt so. Habe ich übersehen. Okay. Hast du aber dich trotzdem gut fahren? Ja, der kam so schnell, der hat irgendwie keine Anzeichen gemacht. Da habe ich mir gedacht, ich muss was übersehen haben. Man kann ja auch manchmal zusammenreiben, ne? Hat geklappt? Hat geklappt diesmal, ja. Mhm. Na? Ja, ist richtig. Und dann Hand hoch. guckt dir das hier auch gut an, weil... Komische ist, wenn man hier durchfährt, ist halt diese 50. Ne? Ich will man, gar keine 50 fahren. Ist das auch in Ordnung? Ja, ja. da denkt man schon so alt, solche 50 fahren. Die LKWs und alle parken hier so komisch und irr. Und dann ist hier halt rechts vor links. Du immer die Bremse so. Kannst du im zweiten. Ja. Kannst zweiten Gang gehen, wenn du willst. Ist okay. Ja, Ja, ist okay. Cool. Am Ende. Ist Deswegen... Ja, ja, ja. Muss ja, ja, auch sehr sehr sehr sehr ja auch nicht so ernst gucken, der Typ. Voll gut, wir gucken beide voll in unterschiedliche Richtungen. Ich so links <lacht> und du so... <lacht> wir arbeiten zusammen. Ja, yes, ist sehr gut. Ich würde sagen, geht. Ja. Von welcher Seite kommen die Autos denn zuerst? Welche Seite sind zuerst für dich gefährlich? Wir fahren ja links jetzt. Ne? Blink, ja. blink nochmal. Also wenn du jetzt einfach blind nach vorne fahren würdest, wer würde wirklich als erster wegrammen. Das heißt, da musst du zuerst hinkommen. Achso, da machst du im Helix so dein Hauptaugenmerk. Dein mehr? Hauptaugenmerk ist auf denen, die die zuerst wegrammen können. Ja, okay. Genau. Das macht auch irgendwie Sinn. Ne? <lacht> So, und jetzt bleibst halt mit den Augen erstmal links. Ja. Die ganze Zeit. Tastest du dich so weit nach vorne, bis du ungefähr einschätzen oh, könntest, das könnte klappen. Dann guckst du mal nach rechts. So. Und jetzt fährst du langsam weiter. Und auf einmal hast du eine viel, viel größere Sicherheit. Weil du wieder kein Glück brauchst, sondern du hast es gesehen. Deswegen fährt der Prüfer gerne diese unübersichtlichen Stellen an, um zu sehen, raffst du das oder brauchst du Glück. Mit Glück kommen wir halt nicht weiter. Die Löwenzahn ist hier die übertrieben. Dann fahren wir links weiter. Ich mal gucken, ob wir, wieder auf, ob wir wieder online sind. Jawohl, mal, 11 nimmt wieder auf. Da, da, da, da, da. Komm, ist ein ne? Drecksschild, gebe ich dir recht. Äh. Aber, das ist alles ähm, eine sehr dünne Diskussionsgrundlage. Ja, alles gut. Ich, ich, ich mir schon, Du machst das, ne? Ja, das ist hier alles, die Sache läuft. Äh, ja. Und die Kaline hätte gesagt, das wäre die Preis gewesen. Mhm. Kupplung durch. Ich versuche noch ein-, zweimal die reinzuleggen. Das heißt, weißt du, was witzig ist? Was jetzt eben, auf dem Weg von da hinten mhm. bis hierhin habe ich mir gedacht, ich bin ja nicht blöd, ne? Der wurde mich ja noch viermal vier mindestens reinlegen. Ich denke mir, wann kommt das denn? Ich habe da gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. Bums! Bums! Verledigt. Erledigt! Ja, warum rechts, oder? Ja. Ja, oder. Was, oder? <lacht> ja, kann ja auch sein, dass du mir jetzt wieder sagst, bitte wenden. Ach so, ja, nee, wir machen dann tatsächlich hier. Wenn wir jetzt hier rechts fahren, fällt dir wahrscheinlich auch, dass die Straße so schmal ist, mhm. dass zwei Kraftfahrzeuge nicht ungehindert aneinander vorbeifahren können. Mhm ich mag das überhaupt nicht, diese Gesetzestexte. Ähm, das heißt, du musst so schnell, schrägstrich langsam fahren, dass du immer innerhalb der halben Sichtweite anhalten kannst. Das bedeutet, wenn jetzt von vorne einer angeballert kommt, musstest du schaffen, dass du stehen bleibst und keinen Crash machst. Das alles. Mhm. Ja, und rechts vor links ist natürlich auch noch dabei. Mhm. Wo muss dein Fuß sein? Jetzt kannst du wieder drücken. Bin aber auch bingelig, Nee, okay, ja. ist ja auch richtig, ja. Ne? Okay. <lacht> ja, also ja, ja. <lacht> Nein, du hast ja vollkommen richtig. Das kostet ja auch ein Schweinegeld, so wenn ich da nochmal rein muss. <lacht> <lacht> ja genau. Das ist ja auch So sieht es ja ja. aus. Genau. Gut, dass du rechts rüber fährst. Das ist sehr gut. Und dein Fuß geht nämlich voll über die Bremse und alles sind sehr gut. Das ist gestern Abend getrunken ab. Ja. Corretto. Corretto ist Espresso mit Sambuca, Alter, bam, Alter. Geil. Ja. geht erst das linke Auge auf wie so ein Lichtschalter, und dann das kommt neu. das rechte Auge, klack, und dann sagst so, du nicht wah. Füßchen, Weil das eine schwimmt doch, das hat doch irgendwie... Das ist Fußfehler, da ist Baileys mit Sambuca, das, kommt, Ach, Baileys das mit Sambuca. ist auch mies, ja. Okay. Ja. Aber nee, das war Espresso mit Sambuca, das ist so ein bisschen wie, ich weiß zwar nicht, wie ist das Pep mit Koks gestreckt oder andersrum, also <lacht> Das muss aber auch knallen, denke ich. Das ist äh, ja. schneide ich aber raus. So, ruhig zweiter Gang. Ist man, genau, man hat immer diesen innerlichen Wunsch, aber tu nicht, einfach und wenn du wieder losfährst, Oder? Ja, ja ist schon Sorry, Mann. Sorry, Nee, mach mal ruhig. Äh, Kupplung, Kupplung, Kupplung. Das ist im Keller, hast du sie? Irgendwo so, ja. ja, okay, jetzt bist du am wieder. Meter zurück. Mhm. Langsam einfach, weil da kommt auch schon ein. Aber fahr trotzdem den Meter zurück, sonst kriegen wir die Kurve eh nicht. Genau. Und einfach stopp. Genau, wir fahren jetzt rechts weiter, sehr richtig. Und oben rechts hängt noch was so ein Schild im Gebüsch. Auch richtig mies. Ich kann das mal hier einmal so, so machen, dass man nämlich überhaupt nicht erkennt. So, und jetzt halt erster Gang und äh, mhm. nichts machen Ja, Antonio, sei Wasser. Ist, ist mies, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> ähm. ja. Ich muss aber auch sagen, das ist gut, dass dir das jetzt passiert, weil da ärgert man sich sehr drüber. Ja. Und äh, bleibt, dann eher innen, ne? bleibt dann wach. Ja, ja. wobei. Wenn mir das heute so angucke, ich war nicht wach. Ja, es ist ja auch noch nicht zu Ende. Dum, dum, dum, dum, dum. Ja, vor die Kampfhunde, ne? Ja, das ist herbar. Außer mein Cousin und ich. Ich fand das ziemlich witzig. Ja, rechts waren wir weiter. Ach, guck mal, hier waren wir doch schon mal. Ja, guck mal einer an. Verraten darf. Ich mache das aber immer so, dass ich die Fahrstunden viel schwerer gestalte, als die Prüfung nachher ist. Das liegt daran, dass ihr dann nachher in der Prüfung denkt, was so einfach war das? Ja, voll gut. Dann ist, dann ist das okay. Ja. Aber erstmal denkt man, ach du Scheiße, wie soll ich das denn jemals schaffen? Ja, in manchen Situationen denke ich mir auch noch, boah, ist das vielleicht so richtig? Auf die Idee schon am Dienstag. Aber ich versuche mir auch wirklich jetzt richtig voll Arschvoll Ruhe. Ja, hat die anderen mal Sehr, Sehr gut. Klappt auch nicht noch nicht immer. Sagen mal so. ja, ich habe hinten drauf auch jetzt einen Aufkleber. How is my driving? Call meine Nummer. <lacht> <lacht> da geht dann die Telefonseelsorge. <lacht> ja, ich stimmt. wollte mal was sagen. Sie fahren ja. Hallo, was kann ich für Sie tun? Echt <lacht> da richtig? War mir gab ich hier. Wir haben zwei schlechte Facebook-Bewertungen bekommen. Mhm. Die eine, weil ich mit zu lauter Musik durch die Stadt gefahren bin. <lacht> hat einer geschrieben, ob das eben richtig wäre oder ob ich da Vorbild und so. Hätte ich jetzt im zweiten bleiben können? Nee. Ja. Und die zweite schlechte Bewertung habe ich bekommen, weil wir einfach am Berg zwei, dreimal abgewirkt haben. Mhm. Und da muss sich wohl jemand hinter uns richtig aufgeregt haben. <lacht> ja, ein bisschen stark. Noch die Mühe. Und, links und dann hat er sich noch die Mühe gemacht. Und noch eine, eine Facebook-Bewertung geschrieben. War richtig gut. mit solchen Bewertungen kann ich lernen. Das ist das okay? Gegen der ab, ne? Du hättest wahrscheinlich jetzt eigentlich gesagt, warst du zu risikoreich? Jetzt habe ich es gemacht. <lacht> jetzt ist es passiert, Herr Prüfer. Tut mir leid. Äh, kann ich den Cappuccino ausgeben äh. oder so? <lacht> War jetzt aber nur ja. verkehrt, weil dahinter noch jemand gekommen ist oder Richtig. Weil ja, und Du stimmt. merkst das Gefühl dabei, oder? Ja, ich habe kein Gutes gehabt. Also kein ja, sicheres. Genau. Und alles das fair. merkt der Prüfer. Und es ist Latte, ob du durchziehst. Aber weißt du, jetzt Puff ist für wen? Für die LKWs. Ja. Reicht ne? darauf. Sorry, genau. No. Gut. Es, na ist, na ja, es, ist, es ist Latte, <lacht> ob, du das, ob du durchziehst oder stehen bleibst. Es geht um das Gefühl, das du dabei hast. Und wenn du eine sichere Entscheidung triffst, ist die gut. Aber die war nicht sicher. Die Entscheidung. Und das ist das Problem. Ist hier nicht 30? Nö. Auf der anderen Straße war 30. Aber da du ja so schnell abgewogen bist, hattest du gar keine Zeit zu realisieren, was überhaupt abging. Und das ist die nächste Konsequenz. Ja, ist doch 30. Ist doch 30. Was? was? was? Ich bin gar, oh ja, gar kein Fahrer hier. In der Ohne. <lacht> Mach hier einen Ferienjob. Jetzt muss ich aber nicht anhalten, oder? Hat. Außenspiegel ist ein SUV. Mach oh, kaputt, Junge. Boom, zwei Vordermann. Ja, ist stabil das Auto. Keine Angst. Angeblich 16 Airbags, also. mhm. Alleine drei im Sitz: 4, 5, Lenkrad 6, 7. In den Gurtstraffern sind auch so Dinger, die ziehen zurück. Im Dach hier sind auch welche drin. Also selbst Seitenaufprall mit 60 ist kein Problem. Und rechts weiter. So also langsam fliege ich richtig runter. Warte, warte, warte, warte. Da oben ist ja das Schild, ne? Das hier rechts. Hast du gesehen, ne? Ich mach das so. Im Kopf eins, zwei. Drei. War eigentlich lang genug? Mach, geh im Kopf die Nummer durch. Weil sonst passiert dir das, dass du gedacht hast, dass du gestanden hast. Das ist das aller Worst Case, was, was dir passieren kann. Und dann sagt der Prüfer: Nee, hast du nicht. So, hab ich nicht? Und er so: Nee. Und so, hab ich hab gedacht? Und er so: Nee. Und er so: Dann, okay, wir sehen uns in zwei Wochen. Und du so: Was? Und er so: Ja, die Zahlen. Und das bockt halt nicht. Deswegen: Bleib, bleib stehen, zähle im Kopf, 21. 23 und dann mal weiter, ob da einer hupt oder klatscht oder so ist völlig egal, ich zieh das durch. dafür da, dass du später ein Auto fährst. Wenn du das in der Prüfung nicht direkt so umsetzt, ist das nicht schlimm. Aber du weißt, was richtig und was falsch ist. Und darum geht's. Du machst es fünfmal richtig und einmal falsch. sieht der Prüfer, du kannst das. Kommt ein bisschen Nervosität dazu, ist nicht so schlimm. Wir fangen nicht in der Prüfung an zu sagen, oh, ja, jetzt habe ich eh verkackt, weil da habe ich so und das. Ah. Aber ein Scheiße darf ich doch sagen, wenn ich weiß, dass ich alles verkehrt gemacht habe. Ja, ja mach <lacht> doch, aber es interessiert halt auch keinen. Ja, okay. Außer dich. Ja. Also ich weiß das, der Prüfer weiß das, das ist kein Geheimnis für niemanden von uns. Und ob du sagst, Scheiße. Sag, sag lieber, okay, fuck. ich okay, schon hin, mach, ich, mach sie weiter ruhig. so für dich, mental. Diese Straße hier ist echt eng. Ausweichen geht nicht, wegen Bordstein. Ein bisschen links drüber eher. Genau. Und wenn es zu eng wird, weil die ja auch LKWs oder Busse entgegenkommen, bleibt einfach stehen. Und dann rechts weiter. Dürfte man auch jetzt gerade stehen bleiben? Ja. Ich wäre erst hier rechts geblieben und dann Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick und dann rausgefahren. Du hast jetzt das einfach chillig gemacht, du bist einfach rübergefahren, ist okay. Das sieht der Prüfer. Und dann guckt er halt nach, was du so für ein Typ bist. Ob du so ein generell chilliger Typ bist oder ob du einfach auch guckst. Such dir bitte eine Stelle zum Umkehren aus. Was, was denn? Ich hätte, glaube ich, lieber eine genommen. Nein, ist genau richtig so. Ja? ja. Beste, Beste, was machen du? Warte. Warte, Warte. Ich simuliere. Hast dir Zeit. Langsamer von mir aus. Bleib einmal kurz stehen. Guck komplett auf die andere Seite, ob da Kinder mit... Nee, richtig. Nee, nee, da, genau ob da Kinder mit dem Tretroller kommen oder eine Frau mit dem Hund oder was weiß ich. Und dann fährst du langsam weiter. Aber bleib einmal stehen, ab der Hälfte ungefähr, und sicher dich ab. Kostet nichts und bringt viel. Mhm. Da, aber das ist okay. mitten auf der Straße. Weil der Prüfer hier sagt, wir fahren links weiter. Simon macht das jetzt hoffentlich richtig. Wir fahren ich links weiter. Jetzt. Links? Ja, du hast es jetzt richtig gemacht. Lass, jetzt bleib erst ganz kurz stehen, bleib ganz kurz stehen. Das ist gut, guck mal, wenn der Passat da rumfährt, fährt er dir voll entgegen. Ja, Du bist richtig, der blaue Pfeil zeigt dir, dass du hier rechts lang bist. Ja. ja. Völlig eben. mich hat das irritiert, dass du schon so angefangen hast. <lacht> ja, stell dir mal vor, ich hätte nichts gesagt. Ja, ja. ja. Ball da drauf? Nein, mach du jetzt. So, da oben rechts ist Vorfahrtgewehren. Ja. Das heißt, also, fährst hier langsam ran, aber gleichzeitig schon mit der Beobachtung rechts und links eventuell durchzurollen. Geht okay, jetzt viel zu viel los, ne? langsam weiter. Hast du gemerkt? Die linke Spur wäre Katastrophe gewesen. Da muss ich dann auch eingreifen, weil da kann ich uns nicht langfahren lassen. Weil, wenn dann da einer kommt, dann habe ich noch eine schlechte Fähigkeit. Jetzt habe ich wieder nicht auf die ganzen anderen Sachen Du kannst ja, also wenn du dir nicht sicher bist. Spätestens da. Genau, also spätestens da hättest du es gemerkt. Und, oder du guckst halt in deinen Tacho. oder ist ja dieses 30er, zu. Wenn man nichts sehen kann, geht man runter, bremst und nimmt eventuell sogar einen zweiten Gang. Mhm. Weil ich will nicht, dass du Glück brauchst, wieder hier in der Prüfung. Hier wird die Straße für beide enger, langsamer, langsamer und Kupplung und Stopp, machen viel langsamer hier. Ich fahre extra hierher, weil die Strecke Katastrophe ist. Nicht fahren. Der lässt dich, hast du gesehen? Mhm. Dann fahren. Spiegel, Schulterblick und ganz raus. So. Nicht, nicht so fahren, dass er auf den Keks kommt, gemeinsam mit dir da durchzufahren. Weil der fährt vielleicht schon fünf Jahre Auto und kann sein Auto auf Zentimeter genau abschätzen. Du eher auf Dezimeter. Das heißt, da kommen gleich nochmal so Verengungen, wo da so rot-weiße Baken sind. Siehst du die? Ja. Wenn, du musst das jetzt mit dem Gegenverkehr abgleichen. Entweder du oder er. Aber für wer auch immer sich in, in, entscheidet... Nicht, fuck off, das ist eine Latte. Bleib stehen. Einfach Stopp. Jetzt erster Gang. Ja, Spiegel, Schulterblick schon. und ganz raus. <lacht> ganz raus. Ganz raus. Ja, ganz raus und fahren. Entschuldigung. Okay, zweite Gang. Okay, Kupplung los. Kupplung los. Kein Gas geben. Eher bremsen. Genau. Erste Gang oder zweite ganz Rollen. Schulterblick. Ganz raus. Komm nicht auf den Kicks hier. Das irgendwie. Mhm. Mach's nicht. Mhm. So weit wie möglich links raus. Meter davor stehen, dass du nicht so zickzack fahren musst. Ne? Voll gut. Siehst du, wie knapp die manchmal da vorbeifahren? Mhm. Da könnte man auf die Idee kommen, auch da passe ich ja durch. Tu es nicht. Hast du gesehen? Spiegel, hey, du Schulterblick, gekommen. Spiegel, Schulterblick. Und ganz raus. Relativ. Kann passieren. Und dann ist alles, alles geregelt. Es gibt zu. Kein, kein moment irgendeine gefährliche situation aber fahrt ihr da durch und macht das knapp dann freuen sich die anderen und ihr fangt richtig an zu schwitzen wir fangen gerade aus weiter genau du musst auf, auf beide gucken also die das Aber die treffen mich doch zuerst. Richtig, richtig. Ja, sehr richtig. Ja, gut. <lacht> Sensationelles Argument. Sensationelles Argument. Aber die kommen relativ fix hinterher. Ich krieg von allen eine meinte. Ja, mit Handy, ne? Die ist schwierig. Ah, ja, wir schneiden dich raus. Soll ich die danach mal zu belangen? Okay. Ja. So, aus dem Kreisverkehr fahren wir in die zweite Straße wieder raus. so wie ich, wir fahren die zweite Straße wieder raus. Oh, das ist mich. Nö. Also an der Stelle gibt es keinen geradeaus, deswegen sagt er das. Nicht über die weiße Innenlinie fahren. Die ist nur für LKW-Schotten. LKW. dran? Ja, ich sag mal, du hast hier über die Backe gelegt. Das dürfen nur Busse und Fahrzeuge, die nicht anders können. Ja, aber mit dem Wagen. Das ist wie ein <lacht> Nee, verstehe ich, alles klar. Aktiviert die Glocke. Ach so. Und da musst du das immer wieder miteinander synchronisieren, sonst passt das nicht. Habe ich hier einen Abführungskontakt oder was? Ja, hast du, ja, aber. Den haben wir da wohl schon. Haben wir jetzt erreicht. Ja, gesagt, ne? Dein Sprite nicht vergessen. Das sagst du aber jedes Mal, ne? Ja, wir machen das. <lacht> wir machen das schon. Sure. <lacht> äh. Any questions? Nee. Erklär äh, wir alles, dann, dann sieht's Fall. Zieh durch, ne? Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Druck. Alles klar. was gesagt hat. Was braucht er? Weiß ich noch nicht. Seine Kippen braucht er. Hey, John Wayne. Was? Lucky Strike, Mann. Oh, yo. Ja. Wirklich. Danke dir. Ja, gerne. Ciao. Ja. Ciao. So, ja, äh, das war äh, die Fahrstunde mit Simon. <lacht> ja, sehr stressiger Bursche, der muss jetzt noch arbeiten bei dem Wetter. Aber Junge. Ja, äh, nicht vergessen, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, sag ich jetzt. Ne? Die Glocke aktivieren. Ja. Ähm, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Da kann hast du Bock zu fahren noch? Ja, ich ja, dann mach du, weil ich kann. ich, kann, ich hab schon einen Schein. So. <lacht> <lacht> dann kannst du dich nach Hause fahren. Gerade wurde zu diesem einen Mann ne, rechts an der Ampel ja. Peace gemacht Ja? Yes? Kannst du den? Nein. Nein. Der hat irgendwie voll so richtig so, war der Akku drauf. Ja? ja? Ja. Das gibt es. <lacht> ich ich sehe nur so, er schimpft dann so, ja, okay, reicht. Ja, die, das ist so, die Menschen sind immer so, ah, das kann nicht sein, Alter. Und wenn du dann so irgendwas machst, womit die überhaupt nicht rechnen, sowieso so, <lacht> hallo. Dann so, Hä? Was? was ist los? Ja, ja. Ja. Aber du hast gemerkt, das hat die Situation unterbrochen und der hat ja. nachgedacht. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen mehr happy. You never know! So, so genau, macht dir ja alles cool, passt. Dann Handbremse wieder los. Sauber. Erster Gang. Wir fahren ja, schon. Ja, läuft schon genau. Wir fahren zu dir nach Hause. Von wie auch immer du fahren willst. Das ist